Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Heute lese ich die Fortsetzung von der letzten Kindheitsgeschichte vor. Wenn es nicht zu langweilig wird für euch, möchte ich den Waschtag noch fertig berichten. Wenn wir zu Mittag gegessen hatten, es gab am Waschtag immer Kartoffelsalat und ein Stück Fleischwurst und natürlich Brot. Brot satt. Brot war uns immer wichtig. Ist mir heute auch noch sehr wichtig. Brot war immer so wichtig für uns. Ging die Prozedur weiter. Wieder wurden die gekochte Wäsche mit dem großen Waschprügel in die Zinkwannen mit kaltem Wasser getan. Mutter und die großen Jungs rangen die Wäsche aus, das war eine Schwerarbeit, und trugen sie hoch zum Leiterwagen der im Garten stand, mit einer großen Wanne Und den beloten sie dann. Dann ging es im Trab zur Alp. Dort waren breite Waschtreppen aus Sandstein, wo die Wäsche nochmals mit Kernseife geschrubbt wurde. Mutter legte sie in die Alb, die Jungs zogen sie ins tiefe Wasser, spülten sie und brachten sie wieder zurück. Großes Gelächter brach aus, wenn so ein großes Leintuch oder ein Überzug davon schwammen. Dann wurden die Wäschestücke auf der Wiese ausgebreitet, immer wieder mit der Gießkanne besprengt. Die Sonne bleichte die Wäsche und nach Stunden war sie trocken und blütenweiß. Und duftete auch sehr gut. Zwei legten sie zusammen, zwei fuhren sie im Trab nach Hause. Unsere Mutter konnte in der Zwischenzeit ein kleines Nickerchen machen. Solange die Wäsche auf der Wiese lag, mussten die Kleinen ständig aufpassen, dass die Gänseherden, die auch an der Alp herumwatschelten, nicht über die Lachen zogen. Es gab noch einen Kleinbauern in der Abmühlstraße, Dem gehörte die riesige Gänseherde. Die watschelten abends allein nach Hause. Ich kann mich noch gut an Mutters kleine Freude am Waschtag erinnern. Um 11 Uhr machte sie Pause, holte ein hölzernes Vesperbrettchen, den Margarine- oder Schmalztopf, eine große Essiggurke aus dem Fass im Keller, die Gurken legte sie selber ein, und als Höhepunkt einen Wasserweg. Da saß sie dann zufrieden und müde, das Hermenle auf der Bank, dem sie ab und zu ein Brötchen in den Mund stopfte. ich daneben. Ich lehnte alle Brötchen tapfer ab, hätte zu gerne mitgefestert. Aber ich wusste und gönnte es ihr, dass der Wasserweg etwas ganz Besonderes für sie war. Sonst gab es nur immer Brot. Als ich dann selbst Kinder hatte und bis heute noch, sehe ich lieber zu, wenn meine Familie isst und es ihnen schmeckt, als dass ich esse. Ich koche noch jeden Sonntag für die Familie meines jüngsten Sohnes. Manchmal kommen auch noch andere Freunde. Was fällt mir noch zu meiner lieben Mutter ein? ihre Blumenliebe. Die Wohnküche hatte ein Eckfenster, dort hatte sie viele Töpfe mit Amaryllis stehen, die sie liebevoll pflegte. Im Blumengarten standen viele Rosenstöcke, Stauden, Pfingstrosen, Goldlack, das war ihr Lieblingsblume, und vieles mehr. Am Muttertag dieses Jahr, an dem ich immer viele Blumen bekomme, brachte mir eine Freundin blutrote, volle Pfingstrosen, die mich so sehr an meine Mutter erinnerten. Sie standen drei Tage lang auf dem großen Esstisch, dann fielen langsam die wunderbaren, großen Blütenblätter auf den Tisch und bildeten einen See. Ich legte Glaskugeln rein, ließ sie noch zwei Tage dort liegen und freute mich daran. Jeden Morgen zündete ich eine Kerze an und dachte ganz intensiv an meine Mutter, die nun so lange schon tot ist. Ich hatte sie ja nur sieben Jahre. Aber sie steht immer noch leibhaftig vor mir, wenn ich intensiv an sie denke. Heute will ich nun an dieser Geschichte nichts anhängen. Finde keinen Übergang. Für heute sage ich Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.